Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige und helfen Kindern in Not. Mein Name ist Claudia Roschkowski und ich habe heute ein ganz wichtiges Thema für Sie, die Einschulung. Die Einschulung der Kinder ist eine Herzensangelegenheit für uns. Und wir haben schon seit Jahren einen Spender, der die Schultütenfüllung spendet. Und uns und den Spendern ist es sehr wichtig, dass in den Schultüten nicht nur Süßigkeiten drin sind, sondern auch Schulmaterialien. In den Schultüten befindet sich der Farbkasten, die Trinkflasche, Dreieckbuntstifte, Dreieckbleistifte, Spitzer, Radiergummi, Schere und auch Bücher zum Lesen, also alles Mögliche, damit das Kind einen tollen Schulstart hat. Und in diesem Jahr hatten unsere Kinder ein ganz besonderes Glück. Und zwar hat eine Familie ErgoBag Schulranzen-Sets gespendet. ErgoBag sind sehr hochwertige Schulranzen und die Kinder sind stolz wie Bolle. Jedes Kind bekam sein traum ergo Beck Schulranzen mit Mäppchen, Turnbeutel, also rundherum voll ausgestattet. Und an dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei den Spendern bedanken. An den Schultütenfüllungsspender, der jedes Jahr für die Kinder wundervolle Schultütenfüllungen zusammenstellt und an den Spender, der dieses Jahr die wundervollen Schulranzen für unsere Kinder gespendet hat. Vielen herzlichen Dank! Und im Nachfolgenden sehen Sie jetzt das Video von unseren strahlenden I-Dötzchen. Viel Spaß dabei! Hallo! Freust ja. du, äh, du sie, Freu dich? Ja! 再吃<笑> Bist du aufgeregt? Ja. ja? Dreh dich um. Ja, heute ist dein erster Tag. Ne? Freust du dich? Viel Spaß in der Schule. Und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss!